Wir haben vor einer Woche haben wir so das Thema Glück gehabt und da hat jede Klasse das vorgestellt und wir haben dort da das Glücksglas gemacht. Da haben wir jeden, ähm, nachdem Joel fertig war, haben wir den immer auf einen Zettel aufgeschrieben müssen was uns jetzt glücklich gemacht hat. Und dann haben wir es ins leere Marmeladenglas mitgebracht. Ich haben ganz oft geschrieben, dass ihr leckere Hause dabei gehabt und dass mir glücklich gemacht hat, dass ich jetzt ganz viele Freunde wieder gehabt habe, wo wir Käufer haben. Also ich fühle mich dann einfach ganz fröhlich und mir geht es dann halt schon ein bisschen besser. Sie könnten nur einfach, wenn es ihnen zum Beispiel mal nicht zu Wort geht, dann könnten sie einfach mal an schöne Erinnerungen oder so zurückdenken und vielleicht geht es ihnen dann besser. Ja, man merkt es halt auch schon, dass sie den ruhiger sind und nicht gleich so zickig. Und ja und dann sind sie auch viel geduldiger. Das geht am besten, wenn man alle ist und dann ist ganz ruhig und dann kann man sich am besten zurück ähm, erinnern. Das Glücksglas geht auch ganz leicht. Man nimmt einfach ein leeres Marmeladeglas und den halben Zettel und dann schreibt man da auf, was ihn noch glücklich macht. Und wenn es ihn dann wieder mal nicht so Gott geht, dann kann man sie ja aufmachen und dann so einen Zettel lesen. <lacht> Ja, über das Glückstagebuch. Das haben wir auch gemacht. Wir haben wir immer am Schluss vom Tag, halt, ähm, was uns halt glücklich gemacht hat. Drei Menschen, die es auch glücklich gemacht haben. Und dann war wir immer eine Glücksübung dabei. Zum Beispiel einen Spier Spaziergang im Wald machen. Oder ein und eine Minute in- und ausatmen.